Ich bin die Carina von Bitsi-Eis. Wir haben Bitsi-Eis zusammen mit meinem Mann 2009 gegründet. Wir stellen Speiseeis her. Klassisch, traditionell. Bedeutet, wir verwenden ausschließlich frische Produkte. Wir verwenden keine Fertigmischungen. Wir machen ganz ehrliches Eis. Unser Eis zeichnet sich halt dadurch aus, dass es zu 100% biologisch ist. Wir haben eigene Sorten kreiert, die es so noch nicht gab. Wir haben viele Sorten, die vegan sind, die laktosefrei sind. Da ist für jeden was dabei. Also nach knapp acht Jahren haben wir mittlerweile so um die 40 Sorten im Sortiment. Das Sortiment wechselt immer. Wir versuchen immer ein bisschen saisonal zu sein. Das Bitsi eis hat sich bei den Frankfurtern mittlerweile ganz gut durchgesetzt mit unseren beiden Eisstilen. Wir vertreiben ebenfalls die Convenience-Produkte in Einzelhandel. Also in der, in der Produktion arbeiten wir mit zwei bis drei Leuten. In den Wintermonaten in den Läden arbeiten wir mit fünf bis sechs Personen. Essen ist ja mit Frankfurt eine, eine Metropole. Hier steckt eigentlich ganz viel aus ganz vielen verschiedenen Kulturen drin. Genauso wie in unseren Eissorten. Es gibt Eissorten, die ganz klar verschiedenen Ländern zuzuordnen sind. Sorten, die auf Reisen entstanden sind, wie zum Beispiel das orange Minze oder das mandel -Kardamon. Ja, Bitsy Eyes ist ähm, eigentlich mein Baby.